Also nochmal herzlich willkommen und auch herzlich willkommen, der, unser heutiger Studiogast. Äh, ihr alle kennt den Herrn Dr. Meier Falli, Arzt und Osteopath, medizinischer Leiter der Wiener Schule für Osteopathie. Und die Technik ist so toll schon heutzutage, dass das jetzt ausschaut, als würde er wirklich hier neben mir im Studio sitzen. Das ist unglaublich, gell? also man also, also, also könnte ja. dich berühren, fast, ja, fast, fast wäre es <lacht> möglich. Ich wollte, ich wollte ursprünglich diesen, dieses Café Steelpoint Point Corona frei halten, also eine halbe Stunde am Tag oder eine Stunde am Tag, wo es um was anderes geht, aber einige der Vortragenden haben gesagt, es gibt da doch was drüber zu sagen und das wäre doch wichtig, einer davon war der Erich. Und wie ihr schon gelesen habt, da so wahrscheinlich ist der Erich ja Spezialist für eigentlich alles, also auch für, auch für Viren, unter Und, anderem, ja. Bitte, also, darf, ich dich, darf ich das Wort an dich übergeben nach dieser Einle Einleitung? <lacht> okay. Also, ich möchte euch wieder ganz herzlich begrüßen hier in diesem hübschen Café. Äh, und ich möchte mich, Reimann, ganz herzlich bedanken für die Einladung zum Kaffee, besser gesagt zum Tee, wir sind eher die Teetränker. Ähm, ist ein ausbaufähigter Tee, aber ganz okay. Das Getränkeangebot ist ausbaufähig, aber wir haben die besten Gäste hier. Okay, das stimmt. Also wirklich sehr nett hier. Ah, danke, Reimann. Ja, ich, ich muss mich auch entschuldigen, weil ich da jetzt mit einem Hut da sitze, aber das hat auch einen Grund. Erstens ist... Ja, aber warum der Hut? Das ja, ist ich hätte schon gehabt, ja. Also äh, der Hut deswegen, äh, erstens mal, äh, mein Friseur arbeitet gerade nicht, jetzt wollte ich euch das nicht antun äh, und jetzt ein bisschen ernster gesagt, ich will mal den Hut vor all denjenigen ziehen, äh, die jetzt in diesen Zeiten auch solidarisch genug sind und auch darauf verzichten, ihre Ordination aufzumachen und dadurch, glaube ich, auch noch einen wichtigen Beitrag leisten, um die Infektionskette auch zu unterbrechen oder von der Geschwindigkeit her tatsächlich zu, zu minimieren. Also das wäre wär mir ganz wichtig. Äh, und außerdem wäre ich dann ein bisschen das Immunsystem erklärt. Äh, und da braucht man immer einen Hut und man braucht ein Handy dazu. Äh, alle Schüler, denen ich es schon mal erklärt habe, wissen das durchaus. Stichwort Praxis und Praxisschließungen. Das ist die große Debatte unter den Kollegen. Ja. Was ist das ethisch Richtige zu tun? Okay. Soll man die armen Patienten leiden lassen, denen, wo es weh wird, und alle anderen vor Corona schützen? Oder soll man sagen, ich will da mitmachen bei dieser gemeinsamen Anstrengung, die Ausbreitung zu verlangsamen? Okay. Also ich, ich traue es jetzt nicht ganz, wie Sie sagen, als, als allgemein zu sagen, aber ich traue es mir von meiner persönlichen Seite her zu sagen, was ich darüber denke. Also ich glaube schon, dass es jetzt, oder sagen wir so, dass jede Gesellschaft es immer wieder fordert, gewisse solidarische Schritte zu setzen. Und deswegen fände oder finde ich es durchaus sinnvoll und angebracht, äh, ja einfach auch die Praxis zu schließen. Ich kann sagen, wie es sich bei mir gemacht habe, Fälle, die einer für sich Notfälle sind, die sonst ins Spital gehen würden, äh, die behandle ich. Also, ich will vermeiden, dass diese Menschen dann noch äh, irgendwie mehr Viren ausgesetzt sind. Aber ansonsten, trotz allgemeiner Einkommensbussen, äh, ist die Praxis eigentlich geschlossen, weil. Äh, weil es wirklich ganz, ganz wichtig ist momentan, diese Kette zu unterbrechen und es scheint so, wenn ich so, wir werden über Zahlen nachher ein bisschen reden, äh, scheint ganz gut zu gelingen. Aber es ist noch viel zu früh, um wirklich jetzt genaueres zu sagen. Mhm. Okay, ja, äh, Raimund, dann würde ich sagen, ich, ich erzähle jetzt ein bisschen ja, bitte, was, äh, was ich so heute vorhabe äh, zu erzählen. Äh, ganz konkret wird es heute um, um vier Teile gehen. Wir haben vier Bereiche, ich werde euch mal erzählen, äh, so ein bisschen euch einen Überblick geben, äh, wie, was Viren sind. Das ein bisschen komisch, aber so ein versuche eine Annäherung, ein bisschen ein Virus zu verstehen. Äh, dann werden wir etwas konkreter über äh, Coronavirus reden, dann möchte ich so ein bisschen... Äh, ein paar Lücken schließen im Wissen über die Immunabwehr. Und ich glaube, ist ein wichtiger Anteil ist, was ist denn unsere Rolle? Wie könnten wir therapeutisch an so eine Situation herangehen? Äh, wie schaut es auch nach dem, nachdem wir wieder öffnen können, also die Praxen öffnen können, wie schaut es aus, wie könnten wir da therapeutisch auch ein bisschen unterstützen? Wie? Fangen wir mal an, dass ich kurz einmal so erkläre, wie, wie so, ein, so ein, ein, ein, ein Virus ausschaut, was sehr typisch ist für ein Virus. Äh, Viren, das ist ja die Frage, ob das Lebewesen sind. Ich sage immer, dem Virus ist es ziemlich wurscht. Er besteht einfach nur aus einer DNA oder RNA, hat kein Zytoplasma, also keine Mitochondrien und so weiter und existiert außerhalb, der, äh, außerhalb der, der, der, des Körpers als Virion und hat dann immer eine Hülle meistens eine Proteinhülle das ist ein Kapsid nicht und das ist. und manchmal nicht immer eine Fetthülle das ist jetzt ein paar Viren da auf der Seite die eben unterschiedliche Hüllen haben wir werden dann nachher über ein Coronavirus reden der hat eben eine Fetthülle auch das macht einen ein bisschen Sache ich muss an der Stelle kurz unterbrechen Der Erich ist ja jetzt sozusagen schon in der Nachspielzeit und in der Wiederholung und da braucht was anderes zu trinken und es gibt da eine Tradition aus der Zeit, wo wir gemeinsam die Schule geleitet haben. Immer wenn es eine schwierigere Besprechung gab oder, was, oder wenn wir was zu feiern hatten, dann haben wir diesen lackerberry likör da getrunken, den uns die Sandra aus Finnland mitgebracht hat. Da ja. habe jetzt nur Flaschen gefunden im Kosten. Da habe ich schon eine Flasche rausgefunden. Prost auf, Prost, auf euch zu Hause. Ja. Kann ich leider nichts anbieten. Ja. Na gut. Okay, ich hoffe, ich kann noch weitermachen. Äh, ja, äh, wo waren wir? Ja, also es geht, ähm, ja, jetzt seht ihr hier dieses Slide, dieses Bild. Schaut aus wie ein Coronavirus und wir gehen jetzt einmal zum, zum, obersten, zum obersten Kreis. Ähm, es gibt viele unterschiedliche Familien von Viren. Es gibt Herpesviren, epstein barr viren und so weiter. Die Familie uns beschäftigt, momentan ist die Chronovirenfamilie. Und um einen Virus jetzt vor allem im klinischen Bereich gut einzuordnen zu können, brauchen wir drei Dinge, die wir beachten. Das ist die Kontagiosität, die Infektiosität und die Pathogenität. Kontagiosität heißt, wie gut gelangt er von einem Mensch, von einem Wirt zum nächsten Wirt. Ja, es muss nicht immer von Mensch zu Mensch sein. In dem Fall war es ja auch von dir zu Mensch am Anfang. Das hat damit zu tun, wie gut lebt ein Virus außerhalb des Körpers, wie lange überlebt er da. An für sich machen uns die Viren den Gefallen da nicht lang, wirklich effektiv zu überleben. Also die Viruslasten, also, ja, die Virusverdünnung passiert sehr schnell. Und wir wissen halt zum Beispiel nicht, ob der Coronavirus wirklich mit Oberflächen zu eine, also mit Berührung von Oberflächen wirklich jetzt auch zu einer Infektion führen kann. Die Frage der Kontagiosität ist auch immer die Frage der, des Übertragungsweges. In unserem Fall beim Coronavirus ist ja, ist ja über Tröpfcheninfektion, allerdings eher die schweren Tröpfchen. Es gibt Aerosole, beim Nissen staubt es so schön weg, da sind sie weniger drin, sondern sind mehr, man spricht von Droplets, die fallen dann so nach einiger Zeit so von unserem Mund nach unten. Deswegen haben wir immer eine schöne Viruslast, also eine Virusanzahl, im Bereich der Schuhe, also Schuhe gut putzen und deswegen können wir einen Meter, wieder mal schauen, passt hier noch, ja, einen Meter auseinander sein, ja, also jetzt sehen wir es wieder, okay, passt noch immer. Äh, äh, Im ersten Durchgang hat Reimut erwähnt, deswegen trage ich einen Hut, weil es ein bisschen quälisch ist, wenn der Nachbar vom Balkon oben spricht, dann geht es ein bisschen weiter. Ja? Ähm, ja, also die Übertragung kann auch anders sein. Beim HIV-Virus zum Beispiel wissen wir es über Körperflüssigkeiten. Ja, und dann ist die Frage, wie gut dockt dieser Virus dann in unseren Körper an? Aber das reden wir dann, wenn wir über ein Coronavirus mehr sprechen. Ja, äh, Infektiosität heißt, wie weit verbreitet sich jetzt der Virus in unserem Körper? Äh, führt er dann überhaupt zu Symptomen? Ja, was macht er in unserem Körper? Wie weit springt das Immunsystem dann noch an? Uh, und Pathogenität bedeutet, was macht dieser Körper, uh, was macht dieser Virus in unserem Körper? Uh, führt er wirklich zu Symptomen, was eigentlich Viren ganz selten machen oder gar nicht so häufig machen. Auch hier wissen wir beim Coronavirus, das aber also wissen tut es eben nicht. Man schätzt, zu so 40% haben überhaupt keine Symptome. Uh, die Frage der Symptome ist auch, wie heftig reagiert das Immunsystem? Also Umbringen tut uns ja eigentlich meistens unser eigenes Immunsystem in dem Zusammenhang. Ja, also das beschreibt dann die ja, unser Körper reagiert mit Hilfe des spezifischen Immunabwerks, vorwiegend sich auch mit unspezifischen, das rettet uns auch momentan ganz gut. Ähm, Fakt ist, es ist eine Art unspezifischer Virus beim Coronavirus und deswegen haben wir ein großes Problem. Ja, was macht ein Virus in unserem Körper? Oft gar nichts. Oft im Infektionen mit entsprechenden Symptomen aufgrund der Abwehr eigentlich. Zumindest ist Abwehr nicht ganz am Anfang, sondern wenn die Abwehr überfordert ist, wenn Zellen kaputt gehen, wenn es zu den großen kommt, dann werden wir dann später noch kommen. Aber Viren können auch durchaus Neoplasien verursachen. Also dadurch, dass sie Gene in uns verändern, zu Mutationen führen können, äh, ist das ein Grund für einige äh, Karzinome und andere Neoplasien. Welche Testmöglichkeiten gibt es bei, bei Viren? Da gibt es die äh, Polymerase-Kettenreaktion, PCR. Da werden äh, die Teile der DNA des Virus festgestellt. Die ist momentan sehr wichtig beim Coronavirus. Man kann auch manchmal Antikörper feststellen. Das zeigt schon, dass das Immunsystem arbeitet und zum Teil Oberflächenantigene. Ja, und dann ist ganz wichtig eine Zahl, die Basisreproduktionszahl. Das heißt, wie viele werden von einem Wirt weiter angesteckt? Wie hoch ist die Zahl? Und diese Zahl entscheidet auch, wie hoch ist die Erdenimmunität? Also, ab wann, ab wie viel Prozent Ansteckung wird dieser Virus nicht mehr weitergetragen? Also, ab wann verhungert der Virus in einer Population? Ja, und da hilft uns eben auch eine Impfung. Die bei sehr vielen Viren schon möglich ist, aber wie gesagt, durch diese Neuheit, dieses Virus bei uns noch nicht gegeben ist, braucht es immer eine Vorlaufzeit. Ja, und welche Therapien gibt es im schulmedizinischen Bereich? Ja, wenn man ehrlich ist, wir kämpfen schon gegen Viren, oder Sie sind auch schon äh, seit langer Zeit bekannt, und wir kämpfen schon lange dagegen, sehr potente Virustatiker haben wir noch immer nicht. Ja, Viren sind total unterschiedlich, auch von den Oberflächen. Uh, Coronavirus ist eigentlich relativ unkompliziert, deswegen ist es auch schwer anzudocken an diesem Virus. Es gibt ein paar Möglichkeiten, die habe ich hier aufgezählt. Leider auch sehr viele Virustatiker haben viele Nebenwirkungen, weil sie sehr unspezifisch auch wirken. Okay, gehen wir jetzt uh, zum, uh, zum Effekt eines Virus auf eine Zelle. Ihr seht hier uh, im, im Bild im oberen Bereich, dass dieser Virus, der hier in eine Zelle eindringt, so äh, ein Stückchen haben, die wegstehen. Man spricht von Spikes. Das ist die Möglichkeit, wie ein Virus andocken kann. Und da braucht es wirklich eine gewisse äh, Fähigkeit vom Virus. Und das hat dieser neue Coronavirus leider bekommen, eben Zellen überhaupt anzudocken. Und wenn der Virus einmal andockt und erfolgreich war es mittels seiner Spikes, äh, dann wird er oft mittels Endozytose in die Zelle hineingetragen. Ja, die Mechanismen wissen wir noch nicht genau, warum das die Zelle macht, ein bisschen blödsinnig. Ja, aber es passiert eben, dann kommt es zum Uncoating, also die, die Hülle wird verloren, wird abgestreift. Und die vorhandene DNA oder RNA beim Coronavirus äh, wird dann im Zellkern äh, vermehrt. Der Virus hat Fähigkeiten mittels Polymerasen und so weiter, das anzuregen, die Zelle macht sklavisch dann Ketten von DNA und produziert dann neue Viren und diese neuen Viren werden dann wieder ausgeschleust äh, und da gehen sehr viele Zellen dann kaputt, was zum Teil ein Vorteil ist, weil natürlich dann das Immunsystem so richtig anspringt. Ja, zum Teil äh, werden sie einfach nur ausgeschleust, wie hoch, wie viele Viren da ausgeschleust werden. Das ist eine Zahl, die man Burst-Size nennt, also äh, das kann sehr unterschiedlich sein von wenigen hundert bis mehreren tausend Viren pro Zelle. Naja, und dieser Virus äh, hat eine ganz, ganz hohe äh, Generationszeit, also eine sehr schnelle Generationszeit. Bei Menschen wäre das so frühestens 13 Jahre, bevor wir uns weiter vermehren können. Uh, bei mir ist es ein Tag, ja, das führt aber zu ganz vielen Fehlern uh, bei der DNA-Herstellung. Uh, das klingt nach einem Nachteil, hat aber einen riesen Vorteil für Virus, er verändert sich ständig. Er mutiert ja, und diese Mutationen helfen, dass er sich immer wieder durch die, das Immunsystem durchwurschtelt, uh, dass wir uns zuerst gut auf, uns Abwehr gut aufbauen und kaum haben wir das herausgefunden, wie wir bekämpfen, verändert es sich oft. Ja. Das war zum Beispiel eben bei der, bei der spanischen Grippe ein Riesenproblem, dass sich da die Mutationen so schnell gebildet haben. Okay. Na gut. Achten wir jetzt ein bisschen mehr auf unseren Coronavirus, der genau gesagt SARS-CoV-2 heißt. Uh, Abkürzung oder ein Akronym für Severe Acute Respiratory Syndrome. Ich hoffe, die Englischsprecher verzeihen mir meine Aussprache. Also wesentlich besser ist mit dem Lack. Wird schon besser mit dem okay. Lack. Viren, also, das ist diese SARS-Gruppe. Uh, es gibt manchmal auch den Begriff MERS, das heißt Middle East uh, Respiratory Syndrome. Das sind dann Viren, die aus Mittleren Osten kommen. Uh, der Name sagt es eh schon, es führt eben oft zu so respiratorischen Problemen. Ja, es gibt eine riesengroße Corona-Familie, sehr viel harmlose und wie gesagt, dieser SARS-Virus ist schon heftig unterwegs. Wir haben über die drei Begriffe jetzt eh schon ganz gut in Bezug auf den Coronavirus gesprochen. Also Kontagiosität äh, ist eben über Tröpfcheninfektion vorhanden, äh, überlebt. Redeflange an gewissen Oberflächen, Plastik und Metall, flange Das heißt aber nicht, dass man sich wirklich darüber, darüber anstecken kann. es ähm, ist noch nicht klar. Also die direkte Übertragung ist sicher äh, die wichtigere. Ja, es ist ein spezifischer Virus, wie schon erwähnt. Äh, deswegen haben wir definitiv ein Problem, äh, das spezifische Immunsystem agieren zu lassen. Und, wie glaube ich auch schon jetzt beim Seitendurchlauf erwähnt, äh, ist er fähig an Herz- Zellen anzudocken mit seinen Spikes und den Lungenzellen. Und das ist das große Problem. Wir wissen, dass vorwiegend Patientinnen und Patienten betroffen sind, die schon Lungen- und Herzerkrankungen haben, vor allem eben Herzerkrankungen, Atrial Hypotonie oder andere Herzerkrankungen, das sind ein großer Risikofaktor, weil er dort sich anheften kann und dann eben zu großen Problemen führt. Ja, zu Problemen, die man unter Covid-19-Pandemie zusammenfasst, ganz wichtig, Fieber, ja, äh, Fieber mit trockenen Husten. Äh, es läuft relativ schnell ab. Ja, innerhalb von zwei, drei, vier Tagen werden die Patienten atmungspflichtig, wenn sie wirklich Symptome haben, starke Symptome haben. Äh, und oft kann es aber nach drei, vier Tagen auch wieder vorbei sein oder eben leider auch immer wieder äh, zum Tod führen. Äh, es gibt auch vorbei. Oh, vorbei, ja. Es gibt immer wieder, äh, also Tests sind momentan ein großes Thema. Ist, dieser PCR-Test ist jetzt am sinnvollsten, wo man einfach die äh, DNA-Stückchen, wenn äh, er äh, ja, erkennen kann. Ja, also Tests für Antikörper wären jetzt nachträglich interessant, um zu schauen, ob, äh, ob Menschen da jetzt äh, ausgeheilt sind oder nicht, ob sie jetzt oder besser ausgeheilt ist das falsche Wort, ob sie jetzt Antikörper gebildet haben oder nicht. Die Basisreproduktionszahl ist bei, bei diesem Coronavirus äh, drei. Also das heißt, ein Mensch kann drei weitere anstecken im Schnitt oder steckt im Schnitt weiter an. Es können natürlich wesentlich mehr sein, es kann auch null sein. Hängt davon ab, mit wem man zu tun hat. Aber diese Zahl führt zu der Herdenimmunität von 60 bis 70 Prozent. Ab dieser Zahl äh, wären wir aus dem Schneider mehr oder weniger. Wir haben auch leider keine Impfungen, die uns da helfen, auch ohne Infektionen damit umzugehen. Uh, in, uh, die, die, es gibt auch Zahlen, die, also Viren, die ganz höhere Zahlen haben, Masernviren zum Beispiel, also da braucht man eine Herdimmunität von 95 Prozent, uh, damit dieser Virus ausgehungert wird. Also wir sind da eh noch ganz gut bedient mit diesem Virus. Generell zu Zahlen, uh, es geht immer viel um uh, Infektionszahlen, wer ist jetzt infiziert. Ähm, muss man immer aufpassen, eigentlich hängt die Infektionszahl sehr stark davon ab, wie viele Tests überhaupt gemacht werden. Wichtigere Zahlen ist meiner Meinung nach die Zahl, wie viele Menschen sind jetzt im Spitalsaufenthalt äh, aufgrund des Coronavirus. Das sind jetzt momentan 147, äh, also das sind die Zahlen von heute vom Gesundheitsministerium. 147 werden im Spital äh, behandelt. Äh, 16 Patientinnen und Patienten sind äh, intensivpflichtig, werden also beatmet auch. Und 25, glaube ich, sind jetzt auch schon gestorben. Das sind die Zahlen, wo wir uns festhalten können und die wir berücksichtigen müssen, um zu erkennen, wie erfolgreich wir jetzt in dieser Suppression, wie man es jetzt momentan nennt, und die sicher auch eben noch ihren Sinn hat in der ganzen Systematik. Ja, Therapie gibt es eben auch noch nicht viel. Ich habe eh schon einst darüber gesprochen. Es gibt viele Dinge, die gerade überlegt werden, aber. Uh, uns fehlt halt auch die Zeit. Uh, jede Therapie muss auch getestet werden und man greift deswegen eher auf bekannte Mittel zurück und hofft, dass das auch wirkt und funktioniert. Okay, uh, acht mal kurz. Uh, ja, jetzt kommt die Stelle. Ersten Durchlauf, wo ich schon uh, kurz unser Immunsystem erklärt habe. Uh, ja. Ganz banal gesagt, wir haben Makrophagen. Diese Makrophagen sind fähig, auch jetzt durchaus diesen Virus aufzunehmen. Ähm, jeder Virus, deswegen dieser Hut, hat eine Oberfläche. Und diese Oberfläche und die Eigenheiten dieses Virus, das Antigen, wird dann präsentiert von den Makrophagen. Ja? Und die Präsentation von diesem Hut bedeutet, dass D-Lymphozyten jetzt andocken können, die spezifisch auf Viren mit diesen Hüten losgehen können. Ähm, und die haben eben diese D-Lymphozyten in dieser Zahl nicht. Das ist jetzt ganz verwirrend. Die müssen erst gebildet werden und so weiter. Es muss das Immunsystem bei diesem Coronavirus erst äh, diese D-Lymphozyten auch produzieren. Ja, und wenn ich den Gärgern D-Lymphozyten habe, greift dieser zum Handy und äh, kann eine WhatsApp-Gruppe aktivieren. Die WhatsApp-Gruppe, die eben genau für Viren mit solchen Hüten zuständig sind. Dann werden B-Lymphozyten aktiviert die Antikörper produzieren, Immunglobuline, die wiederum den Makrophagen helfen, dagegen anzukämpfen. Frage, warum ist die Zahl der Genesenen so klein? Bezieht sich das nur auf die hospitalisierten Patienten? Okay. Ich hatte das Vergnügen, das glaube ich gestern oder heute mit, der, mit unserer Astrid durchzudiskutieren. Deswegen habe ich auch schon ein paar Gedanken gemacht, ich muss zugeben, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was, was das Gesundheitsministerium und der Genesende versteht. Sind es jetzt die Patientinnen und Patienten, die im Spital waren und von äh, keine Symptomatik mehr haben, äh, dann haben wir das Problem, wir haben aber sehr wenige Patientinnen und Patienten eigentlich mit Symptomatik. Also äh, man schätzt, dass 40% überhaupt keine Zeichen haben, ja, vor allem eben die Jüngeren. Wir ähm, wissen auch, Kinder sind äh, deutlich mehr geschützt. Es gibt eigentlich keine schweren Fälle von Kindern unter zehn Jahren. Frauen sind auch ein bisschen besser in der Abwehr. Ähm, also ich weiß mir nicht ganz klar. Oder heißt es, das sind jetzt Patienten mit nachgewiesenen Antikörper. Da ist aber auch die Frage, werden alle getestet? Also ich würde solche Zahlen einfach... Es ist eigentlich für mich ganz wenig sinnvoll, die einfach so hinzunehmen und das Maßstab, ob wir erfolgreich sind oder nicht, das hat eigentlich ganz wenig Sinn. Spannender wäre es für mich zu wissen, welche von den äh, intensivpflichtigen Patienten und Patienten eben genesen sind, welche die im Spital dann schon genesen sind, aber da weiß ich nicht, auf was sich das Gesundheitsministerium bezieht. Okay, kommen wir zurück zu unserem Immunsystem. Und besser gesagt, wie wir das Immunsystem unterstützen können, auch therapeutisch. Nicht nur jetzt, sondern auch die große Frage: Wie gehen wir generell um mit, mit viralen Infekten oder mit Infektionen? Ich traue mir zu sagen, es wird nicht die letzte Pandemie, die letzte Konfrontation sein in unserer Menschheit äh, mit, mit solchen Arten der Virenbelastungen. Äh, und Nachdem diese Viren auch im Lungengewebe angreifen, wird es höchstwahrscheinlich auch vielleicht Patientinnen und Patienten geben, die nachträglich auch hier behandelt werden müssen. Auch hier wieder vier äh, Kreise, aber einen großen Kreis. Ja, gehen wir zum ersten, ganz wichtig: Kette unterbrechen. Das ist das, was wir momentan als Thema haben: Kontakte vermeiden, ja, äh, eben verhindern, dass vor allem kränkere Menschen betroffen sind und da müssen wir diese Kette unterbrechen. Hygiene auch wichtig, äh, dieser Coronavirus hat eine Fetthülle und mit Seife kann man diese Fetthülle auflösen. Man liest öfter, dass Seife sogar effektiver ist als alkoholhaltige Desinfektionsmittel, stimmt das? Es Stimmt durchaus, Also ich muss mich auch nur an Informationen halten, die ich bekomme. Äh, Hauptgrund ist durchaus, dass eben Seife dieses... Äh, diese Öle auflösen und der Virus dadurch äh, mhm. kaputt geht. Ja. Was Desinfektionsmittel nicht machen. Ähm, die sind sicher auch besser gegen Bakterien und auch nicht schlecht gegen Viren, aber da ist wirklich Händewaschen, genau Händewaschen, an jeder Stelle eben Händewaschen, ganz effektiv. Okay, danke. Ähm, ja, wir unterstützen das Immunsystem, äh, ganz banal gesagt, äh, indem wir die Energie dorthin leiten. Unser Körper ist so gebaut physiologischerweise, dass er sich immer nur auf eine Sache konzentriert, auf die Verdauung zum Beispiel äh, oder auf Flucht oder Kampf. Und äh, ihr wisst auch, durch Blutung wird zum Beispiel hin und her geschickt. Ja, es werden nicht immer alle Teile unseres Körpers durchblutet. Und auch das Immunsystem braucht durchaus Aufmerksamkeit. Und wenn wir irgendeine Situation haben, wo wir anderen Dingen mehr Aufmerksamkeit bieten müssen, dann schädigen wir eigentlich das Immunsystem. Also jede Bedrohung, jede Herausforderung, die uns längerfristig beschäftigt, führt einfach dazu, dass das Immunsystem geschwächt wird. Nicht so sehr kurzfristig, auch wenn der Sympathikus erhöht ist kurzfristig, kriegt es ein bisschen einen Booster für das Immunsystem. Aber wir wissen, längerfristige Herausforderungen, längerfristige Sympathikotone-Zustände oder Erschöpfungszustände führt einfach zu Problemen in anderen Bereichen und lassen das Immunsystem ein bisschen verhungern. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass wir uns um im das Immunsystem kümmern im Sinne von viel Schlaf, entsprechender Ernährung, äh, unsere Verhaltensweisen äh, sehr wohlwollend unseren Körper zuführend agieren. Also ich sage immer im Komfort, in der Komfortsituation, in der Komfortzone fühlt sich auch unser Immunsystem am besten. Und eben auch Läsionen, die unseren Körper belasten, zu lösen, ist sicher auch eine gute Idee, das Immunsystem zu unterstützen. Ja, und was wir auch unterstützen können, ist immer der Ort des Immunsystems. Ja, wir wissen, ein ganz wichtiger Aspekt sind die Barrieren unseres Körpers, unsere Schleimhäute vor allem. Ja, dass wir eine intakte Haut haben, ist auch wichtig, Verletzungen waren früher ein Riesenthema, aber vor allem bei Viren sind die Schleimhäute ganz wichtig, also eine ausreichende Blutung der Schleimhäute, ein wohlwollendes Fühlen der Schleimhäute, ein entsprechendes, negatives, hormonelles System, Hilft unseren Barrieren und vor allem der nächsten Barriere, den Malt-Mukose-assoziiertes lymphatisches Gewebe. Ja, das finden wir in der Submukose, im lymphatischen, retokalären Bindegewebe unterhalb der Schleimhäute. Dort spielt sich das Immunsystem ab. Das ist wichtig, dass sich die Makrophagen, das Immunsystem bewegen kann, die Flüssigkeiten bewegen können. Und deswegen sind Aspekte wie den Muskeltonus der Verdauung zu reduzieren am vegetativen Nervensystem zu arbeiten. Und wie man diese Techniken ausschaut, die kann ich jetzt nicht im Detail schildern. Das ist wirklich wichtig dran zu bleiben äh, und eben Oberflächen zu unterstützen und das darunterliegende Gewebe. Möglichkeiten gibt es sicher auch bei den primärlymphatischen Organen Thymus, äh, vielleicht auch interosäre Techniken, Milz, aber auch durchaus Lebertechniken. Vor ein paar Wochen hat uns Michael eine schöne einige schöne Techniken in dieser pnei gezeigt und ihr kennt es aus eurer Ausbildung und aus eurer Praxis da sehr viele Techniken. Naja und äh, nicht überraschend, das Immunsystem ist flüssigkeitsbasiert, äh, wir brauchen Bewegung der Flüssigkeiten im Interstitium, im Gefäßbereich damit es funktionieren kann. Und das zu unterstützen mit sehr vielen Techniken, die wir alle kennen, an den Diaphragmen, Pumptechniken, an Bewegungen und aber auch ganz banale Läsionen zu lösen, da sind wir ganz gut dran. Und da können wir sicher das Ganze unterstützen. Ich weiß, momentan ist noch die Zeit, wo wir Kontakte meiden können, aber auch vielleicht hilft euch das auch für andere virale Infekte oder generelle Infekte, aber ein bisschen ein paar Therapiekonzepte zu finden. Ja, das war es einmal so ein bisschen von meiner Seite, ich würde jetzt kurz den Raimund was fragen, vielleicht hat, zeigt sich ein im Bild. Ähm, es gibt ja auch äh, so eine kurze Überlegung, eine Studie, die äh, die osteopathische Behandlung bei Pneumonien betrachtet haben. Ähm, kannst du da zwei, drei Sätze sagen? Ganz kurz, es gibt einige Studien, die da ganz interessant sind, aber die größte war die, von, die in Kölkswil gemacht wurde, Brian Degenhardt und seine Kollegen haben das dort am AT-Steel Research Institute gemacht, die sogenannte MOPSI-Studie. Ich weiß jetzt nicht genau auswendig, was MOPSI bedeutet, aber, aber was ich, klingt gut. War, das klingt gut, man muss immer das Wichtigste an einer Studie ist eine coole Abkürzung. Mhm. Aber es ging jedenfalls darum, Pneumoniepatienten ältere Pneumoniepatienten patienten im Krankenhaus osteopathisch zu behandeln und dann zu schauen, wie sich die, wie sich die Genesung äh, entwickelt und wie sich, auch das, wie sich die Wirkung auf das Immunsystem auswirkt. Äh, und große Studie, über 400 Patienten mit Kontrollgruppe natürlich, schön gemacht mhm. und es ist da deutlich rausgekommen, dass wir sehr wohl Einfluss auf das Immunsystem haben. Es war ja mhm. auch, äh, wie die spanische Grippe war, 1918, mhm. gab es ja, also ich ich muss jetzt zugeben, ich habe es nur gehört, es gab es ja auch ganz gute Erfolge mit osteopathischen Behandlungen, aber ich nehme an, da gab es noch nicht wirklich wissenschaftliche Beobachtungen und, die, und kontrollierte Studien und so weiter. Das war zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht so der Fall. Was, was, was geschrieben wurde, was beschrieben wurde, war, dass die Patienten, die von Osteopathen behandelt wurden, dass die wesentlich höhere Überlebenschancen hatten mhm. als, als andere. Ja. Aber, aber wie du sagst, die wissenschaftlichen Standards waren damals andere. Es gab zwar die Vergleichsgruppe von den Doctors of Osteopathy und den Medical mhm. Doctors, mhm. Äh, aber ja. hat, heutzutage ist es schwer, mit so etwas ja. zu argumentieren. Ja. So. Ja. Vielleicht auch interessant, und es muss bewusst sein, es gibt immer wieder Pandemiewellen auf dieser Welt mhm. und, und eigentlich ist es eine relativ harmlose Pandemiewelle, die uns gerade ergreift, ja, also vielleicht Zahlen zwischen 1900 und 1950 sind... Man schätzt 650 Millionen Menschen an Bockenviren gestorben. Mhm. Ja, da haben wir Gott sei Dank Impfungen und das funktioniert ganz gut. Oder die Spanische Grippe, wo man schätzt zwischen 20 bis 100 Millionen Tote aufgrund dieser vier Wellen ja. oder drei oder vier Wellen, die durch die Welt gegangen sind. In dem Fall ein Influenza-Virus, der sich mutiert hat und auch uns ziemlich überfordert hat. Ja, ja was würdest du sagen? Lass mal, lesen mal ein bisschen nach, ob es da im Chat was gibt. Ja, es, also die von euch, die uns noch hören die, und die noch da sind, danke für eure Geduld. Ähm, es wäre jetzt die Möglichkeit, dass ihr Fragen an den Erich stellt, indem ihr die einfach in den Chat tippt. Ich schaue mal, ich, ob ich da ganz nach unten scrolle. Ich werde nachher einen Link zu der Studie posten. Aber wenn ihr sucht nach ob sie Study und wegen hat. Zurück, mit dir zurück. Dann solltet ihr die finden. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danke ich dir noch einmal, Erich. Ja, danke. Und nur dazu für den zweiten Durchgang, wie gesagt. Ja, gerne. Wir hatten heute das Schönste aller möglichen Probleme, dass zu viele Leute kommen wollen. Und dass, wir, dass uns das Probleme gemacht hat, freut mich. Schlimmer wäre es gewesen. Es ist, ist fast cooler so, es wären nur drei Leute gekommen und es wäre ohne Probleme durchgelaufen. Oder? Uns hat Spaß gemacht. Ich habe mit dem Erich auch schon über Themen für die nächste Woche oder die übernächste Woche gesprochen. Und wir sind dabei, da ein Programm zusammenzustellen. Was jetzt einmal angesagt ist für morgen, das ist ein, mein Freund Bruno, jetzt müssen wir uns vielleicht ein bisschen ausblenden, mein Freund Bruno Ducou, der wird dann wirklich nicht hier sitzen, sondern nur über Skype zugeschaltet werden, das heißt, wenn's, wenn wir morgen um 5 soweit sind, dass wir das starten. Dann haben wir zwar aus der heutigen Session gelernt, aber es kommen durch die Skype-Verbindung neue Herausforderungen auf uns zu. Es bleibt spannend. Bitte schaltet euch wieder dazu. Schönen Abend und danke fürs Dabeisein. Wir sind wir weg? Wir sind noch da. Wir sind noch da.